Ja, herzlich willkommen beim University Future Festival auf der Mainstage in Berlin. Heute mit unserer letzten Keynote. Schön, dass Sie sich reingeklickt haben. Schön, dass Sie hier im Saal vor Ort sind. In der nächsten Keynote geht es um die Hochschulentwicklungsplanung. Und ich zitiere mal aus der Beschreibung. Eine Digitalisierungsstrategie darf nicht als unabhängiger solitär verstanden werden, sondern muss integrativer Bestandteil einer ganzheitlichen Hochschulentwicklungsplanung sein. Es geht also darum, Digitalisierung zum Querschnittsthema strategischer Hochschulentwicklung zu machen. Und von Ihren Erfahrungen damit und diesem Ansatz berichten uns heute von der Hochschule München Sven Winterhalder und Franziska Hohl. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Und herzlich willkommen auch von uns zu unserem kleinen Talk. Die letzte Runde, bevor es zu Ende geht. Ich hoffe, Sie haben noch Teilnehmer für die Abschlussrunde später. Wir werden da unser Bestes, unser Bestes tun. Ähm, vorneweg gleich mal ähm, drei Punkte zum Erwartungsmanagement. Erstens, wir sprechen in erster Linie nicht über Studium und Lehre. Zweitens, wir sprechen in erster Linie nicht über Digitalisierungsstrategie und drittens äh, ChatGPT kommt einmal vor, nämlich jetzt und im weiteren Verlauf nicht mehr. Ähm, wenn wir uns anschauen, was die Ausgangssituation an der Hochschule München war. Dann ist das hier ein, sind das Live-Bilder aus einem zentralen Serverraum der Hochschule von unserem CIO vor 1,5 Jahren geschossen. Und ähm, da könnte man natürlich jetzt meinen, äh, Digital Total steht jetzt vor allem für totales Chaos. Das ist es nicht, sondern Digital Total meinen wir wirklich als einen ganzheitlichen Ansatz für die ähm, Hochschulentwicklungsplanung, Querschnittsthema, dass wir in vielen Bereichen uns anschauen müssen. Und darüber werden wir jetzt berichten. Ein bisschen erstmal Hochschulentwicklung im Plus. Wir haben einiges dazu gehört heute schon von Herrn Viada, auch von Frau Frank, was eigentlich so alles eingeprasselt ist auf die Hochschulen in den letzten zwei, drei, vier Jahren. Wie sich dann auch nochmal das Studieren und Arbeiten verändert hat. Auch hier geht es eben nicht nur um Studium und Lehre, sondern auch um Verwaltung. Das haben wir in der Podiumsdiskussion gehört und das alles führte dazu, dass einfach Zeit war für eine ja, Digitalisierungsstrategie im Rahmen einer Hochschulentwicklungsplanung. Und wie wir das versucht haben hinzubekommen, wie wir das versucht haben zu verknüpfen, ähm, ja, darüber spricht jetzt Franziska Hohl. Genau. Genau. Willkommen auch von mir. Ähm, wir starten mal mit der Hochschulentwicklungsplanung im Fluss und mit der Frage, wo wir eigentlich standen vor etwa anderthalb Jahren, als eben auch dieses Bild unseres Kabelsalats entstanden ist. Und zwar gab es da verschiedene Fragen, die die Hochschule München beschäftigt haben auf verschiedenen Ebenen. Einmal auf einer gesellschaftlichen Ebene ganz grundsätzlich die Frage, welche Verantwortung übernimmt eigentlich die übernehmen Hochschulen oder übernimmt die Hochschule München bei der Gestaltung gesellschaftlichen Wandels, gerade vor dem Hintergrund von Transformationsprozessen. Was sind da eigentlich unsere Aufgaben? Was sind unsere Leistungsdimensionen? Wie wollen wir wahrgenommen werden? Wodurch wollen wir uns besonders auszeichnen? Das ist sozusagen ein gesellschaftlicher Pfad, der darin ebnete, sich zu überlegen, wie sieht eigentlich unser Selbstverständnis aus? Wie wollen wir uns da aufstellen? Auf einer organisatorischen Ebene ging es dann stärker darum, welche Auswirkungen interne, externe Faktoren für die Hochschule München haben, gerade im Hinblick eben auf unsere Handlungsfelder und Querschnittsthemen, was uns dazu bewegt hat, vor circa anderthalb Jahren den Hochschulentwicklungsplan neu aufzulegen und dazu später auch gerne mehr und auf einer ganz konkreten Ebene im Feld Digitalisierung und Digitalisierungsstrategie. Welche Rolle spielt denn eigentlich Digitalisierung für die verschiedenen Handlungsfelder, vor auch wieder vor dem Hintergrund verschiedener Faktoren, was uns dazu bewegt hat, eben eine Digitalisierungsstrategie zu entwickeln. Was war der Ausgangspunkt dafür, also für die Digitalisierungsstrategie konkret? Wir haben uns ganz verschiedene Studien angeschaut. Jetzt sehen Sie hier die Zukunftskonzepte in Sicht, eine Veröffentlichung von vor circa einem Jahr. Ähm, der HFD, ähm, heute würde man wahrscheinlich eben den Monitor Digitalisierung 360 Grad zeigen als ähm, wichtigstes Papier ähm, zu dieser Umfeldanalyse. Damals hat sich da aber auch schon abgezeichnet, sozusagen es läuft hinaus, ein bisschen auf diese Kombination von Online und Präsenz, Lehre ähm, digitale Kollaboration wird eine wichtige Rolle spielen für ähm, prozessuale Strukturen. Wir haben auch einen Blick geworfen auf Bayern, da zeigt sich ein ganz ähnliches Bild, grundsätzlich eine positive Grundhaltung gegenüber digitaler Lehre, aber eben auch der Wunsch nach Präsenz, nach physischen Begegnungen und dass es im Prinzip rausläuft auf Blended Learning Formate, die besonders von den Lehrenden bevorzugt werden, aber eben auch von Studierenden. Ganz konkret bezogen dann auf die HM. Hier sehen Sie ein paar Ergebnisse aus auch dieser Studie, die ich eben schon gezeigt habe, der Fiddle-Studie, die sich konkret auf die Hochschule München beziehen. Und auch hier ein wichtiger Punkt, den wir auch in der Podiumsdiskussion schon häufiger gehört haben, den Studierenden fehlt der persönliche Kontakt, aber sie wünschen sich eben eine Mischung aus Online- und Präsenzlehre. Und das sind sozusagen jetzt erstmal so die Faktoren, die sich ganz spezifisch mit dem Feld Lehre auseinandergesetzt haben, aber wir hatten auch diverse Entwicklungen in anderen Feldern ähm, zur Digitalisierung. Ganz genau. Damit nochmal zurück äh, zum Blick in den, in den Serverraum. Ähm, neben äh, einigen Projekten, die übrigens auch schon bei diesen ähm, zwei Tagen dabei sind, äh, wir sind in einem äh, Stilprojekt zum Bereich digitales Prüfen. NEO, äh, was Sie hier sehen, New Educational Organization, beschäftigt sich tatsächlich mit der Frage, wie ein hybrider Campus sozusagen post Corona aussehen soll, was Präsenz, äh, was Online, Remote, Digital, also auch hier wieder die Elemente, die heute schon diskutiert wurden auf dem, auf dem Podium. Aber auch sowas wie unsere erste Studienfakultät, also eine, eine Struktur querliegend zu den Fakultäten, Mugdai zum Thema Digital Sciences, Künstliche Intelligenz, Forschungsinformationssysteme, Campus Management System, das Moodle, äh, Customer Relationship Management im Bereich Transfer, Third Mission, also ganz viele Kabel, die irgendwie dazugekommen sind und neu versteckt und angeschlossen werden mussten. Ähm, so dass es eben äh, insgesamt um weit mehr geht als, wie soll ich sagen, das, das Suboptimieren für ein Handlungsfeld, äh, für das Bereich Studium und Lehre. Wir haben uns dann äh, tatsächlich ein bisschen damit beschäftigt, ich habe mich ein bisschen zurückerinnert an, äh, an Studium und Strategieentwicklung, und Strategieprozessforschung und was wir eigentlich sehen ist, dass aus akuten Bedarfen heraus unglaublich viel, kleines passiert ja, also emergent dass das wächst so hoch das sind alles sinnvolle initiativen und die, die die die braucht es auch und die sind eigentlich schon halbwegs umsetzung bevor es den plan gibt Natürlich hatten wir auch schon die IT-Strategie, die war ziemlich verstaubt, glaube ich, und das war eine Spezialistenstrategie, die relativ wenig organisationsweiten Impact äh, erreicht hat. Dann kamen diese ganzen anderen Pfeilchen da dazu, eben mit Personenwechsel, Systemen, die eingeführt wurden äh, und schließlich eben dem, dem Ehrgeiz, dem Willen, das sozusagen systematisch zu einer Digitalisierungsstrategie zu entwickeln. Und jetzt kommt das noch größere und komplexere Bild weil wir quasi schon relativ bewusst versuchen, geplante und intendierte Strategie, also sowas wie ein Hochschulentwicklungsplan, mit dem zu verknüpfen, was eigentlich so in der Organisation eh schon da ist. Also sprich ähm, über die verschiedenen Handlungsfelder Leistungsbereiche hinweg, Lehre, Forschung, Transfer, Ressourcen und Prozesse ähm, und Organisation und Steuerung, das mit Querschnittsthemen zu verknüpfen, ähm, von denen dann Digitalisierung eines ist. Der große Vorteil bei dem Ansatz ist, dass wir im Grunde genommen hin und wieder Themen aufgreifen, die naja halb schon in der Umsetzung sind, bevor wir den Plan ausgesprochen haben. Das ist ja so. Die Zeit bleibt nicht stehen, die Organisation bleibt nicht stehen für so einen Prozess brauchen wir 12 bis 14 Monate und in der Zeit sind einfach Dinge auch schon getan, die wir uns irgendwie am Anfang mal als Ziel vorgenommen haben, hat den großen Vorteil. Da leuchtet die Ampel schon grün, wenn man im Grunde genommen das Strategiepapier schon, schon erst fertig hat. Ja, also das ist, war hier so der, der, der Gedanke dahinter. Und das erinnert schon sehr stark auch, auch hier wieder an die Diskussion von heute Morgen. Da ging es nämlich um dieses Orchestrieren von solchen, von solchen Prozessen. Und auf der einen Seite hieß es, naja, der Bund und die Länder müssen da was orchestrieren, gemeinsam machen. Und dann hat der Kollege Herr Hinks, mal gemeint, ja, aber das Land und die Hochschulen orchestrieren da ja was zusammen, kooperativ. Und äh, Herr Jansen von der F Hochschule in Flensburg sagt ja dann, er muss das ja dann aber auch in der Hochschule orchestrieren. Und wenn Sie einen Dekan oder eine Dekanin fragen würden, dann würden die sagen, ja, wir orchestrieren das ja auch bei uns in der Fakultät mit den Lehrenden und den Individuen. Also im Großen und Ganzen ist das irgendwie also auf allen Ebenen dasselbe. Das macht es natürlich auch ziemlich komplex und ziemlich schwierig. Wie wir das versucht haben, hinzubekommen im Rahmen eines Prozesses, der trotzdem irgendwie sequenziell sein muss und nicht alles auf einmal geht, darum geht es jetzt. Genau und zwar um den HEP und darum, wie wir uns da eigentlich organisiert haben, wie der Prozess aussah und was der HEP für uns eigentlich bedeutet hat. Der HEP bedeutet einmal, ähm, ja eine Grundlage zu schaffen, eben für die innovative Weiterentwicklung ähm, der Hochschule München. Ähm, aber er bedeutet auch, und das ist quasi ein Prozess, der mit Anbeginn ähm, dieser, ja, dieser Entwicklung vollzogen wurde, bedeutet eine Plattform zu bieten für einen hochschulweiten, partizipativen Diskussionsprozess über die Zukunft der Hochschule und in der es ganz zentral darum ging, verschiedene Teilstrategien miteinander zu verzahnen, also die Teilstrategien der Handlungsfelder, Querschnittsthemen und eben auch der Fakultäten. Wir haben den HEP im Februar veröffentlicht und er teilt sich in vier Abschnitte, wie Sie hier sehen können, die vier großen Kapitel, einmal den strategischen Rahmen, der sich besonders auseinandersetzt mit externen Faktoren auf einer gesellschaftlichen, politischen, ökologischen und ökonomischen Ebene, mit internen Rahmenbedingungen und unserem Selbstverständnis, mit den Kapitel 2, mit den Handlungsfeldern, Lehre, Forschung, Transfer, Ressourcen und Prozesse und Organisation und Steuerung, die die übergreifenden Leistungsdimensionen für uns bilden und damit auch eine Orientierung geben für die strategische Zielentwicklung auch der anderen Strategien. Die Querschnittsthemen sind unsere sogenannten Dinge, setzt sich zusammen aus Digitalisierung, Internationalisierung, Nachhaltigkeit, Gleichstellung und Entrepreneurship sind übergreifende Themenschwerpunkte, die im Prinzip Impulse geben sollen wiederum für die Operationalisierung der verschiedenen Teilstrategien. Und nicht zuletzt die ähm, Fakultätsentwicklungspläne eben unserer 14 Fakultäten und der Studienfakultät MUGDAI, die inspiriert und ja sicher auch gestützt durch die Handlungsfelder und Querschnittsthemen ihr eigenes Profil erarbeiten und ihre eigenen Fakultätsentwicklungspläne. Ein ganz wichtiger, eigentlich basisstiftender Part ähm, war der Austausch zwischen ähm, den Handlungsfeldern und den Querschnittsthemen. Ähm, die Handlungsfelder waren dazu aufgerufen, die Querschnittsthemen ganz explizit zu adressieren ähm, und kenntlich zu machen, welche Ziele im Prinzip auf welche Querschnittsthemen auch einzahlen. Also die mussten sich mit den Querschnittsthemen auseinandersetzen ähm, und ja, zeigen, was hängt mit was zusammen? Die Querschnittsthemen waren wiederum aufgerufen, ihre jeweiligen Teilstrategien an der Struktur der Handlungsfelder zu orientieren, also sich im Prinzip da ähm, abzuarbeiten an den verschiedenen Handlungsfeldern und damit ihre Teilstrategie zu bauen. Und das Ergebnis war im Prinzip eine Matrixstruktur mit diesen fünf mal fünf ähm, Teilstrategien ähm, die zusammengedacht werden musste und ähm, unser Präsident Martin Leitner hat auch mal in einem Format gesagt, ja, jetzt kommt es darauf an, jetzt müssen alle mit allen reden und das war Ziel eigentlich schon unseres ähm, HEP-Prozesses, dass wirklich alle ähm, miteinander ins Gespräch kommen. Wie sind wir zeitlich vorgegangen? Ähm, das ist unser Zeitplan gewesen, der in, in erster Linie zeigen soll, es war kompliziert. Ähm, wir haben also so die verschiedenen Teilstrategien in ähm, Arbeitsgruppen erarbeitet, ähm, parallel zueinander, haben erstmal gestartet mit so diesen ersten drei Teilstrategien ähm, und dann den Fakultäten schon mal ein bisschen Futter gegeben, bevor die ihre Fakultätsentwicklungspläne gebaut haben. Die große Herausforderung war jeweils, dass natürlich immer schon mal ein bisschen was da sein sollte, womit man arbeiten kann und woran man sich orientieren kann für die Weiterentwicklung der eigenen Strategie, aber immer noch eine Offenheit bestehen sollte, sich gegenseitig Impulse zu geben. Also es mussten nicht nur alle mit allen reden, sondern sie mussten es eigentlich auch gleichzeitig machen im Idealfall, um ja da, damit da was rauskommt. Wir hatten und das sehen Sie sozusagen in dieser obersten Linie auch immer wieder Gelegenheit gegeben, aus, in Austauschformaten sich auszutauschen. Also die verschiedenen Teilstrategien haben nicht nur vor sich hin getüftelt und bilateral miteinander gesprochen, sondern ähm, waren immer wieder im Austausch, dazu Später auch noch mal etwas mehr ähm, und erstmal jetzt zu unserer Beteiligungsstruktur. Wie war das aufgebaut? Also wir hatten einen Lenkungskreis für den Hochschulentwicklungsplan mit insgesamt 27 Leuten mit Vertretungen aus der Hochschulleitung, ähm, Vertretungen der Querschnittsthemen ähm, aus verschiedenen Gremien, Hochschulrat, Senat. DekanInnen waren vertreten, Frauenbeauftragte, Verwaltung, Personalrat, wissenschaftliche Mitarbeitende und vor allem eben auch die Studierenden, die durch die Studierendenvertretung mit im Lenkungskreis vertreten waren. Die jeweiligen Handlungsfelder und Querschnittsthemen haben sich in ihren Arbeitsgruppen wiederum auch organisiert, hatten da auch wiederum Vertretung aus den verschiedenen Gremien und aus der Studierendenschaft. Und die Fakultäten haben mit ihren Stakeholdern gearbeitet, ähm, zum Teil ein bisschen unterschiedlich organisiert, unterschiedlich besetzt, je nachdem, wie, wie die sich selbst organisieren wollten. Und wir haben eben zusätzlich zu diesen verschiedenen Arbeitsgruppen, die in sich gearbeitet haben, Beteiligungsformate angeboten. Natürlich war es immer möglich, sich bilateral auszutauschen, aber eben auch zentral organisiert gab es die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Und hier ein kleiner Eindruck dieser Beteiligungsformate, Sie sehen zum Teil auch noch mit Maske, das heißt, es war Anfang letzten Jahres, unsere erste HEP-Werkstatt nannte sich das, ein, ein Format, was wir relativ früh im Prozess angesetzt hatten, da gab es eigentlich noch keine fertigen Strategien, sondern erste Impulse und Überlegungen der Handlungsfelder und Querschnittsthemen, die da ins Gespräch kamen. Es gab ein paar Monate später eine EHL-Klausur, in denen also wir die DekanInnen und die Vertretung der Handlungsfelder und Querschnittsthema aufeinander losgelassen haben, um eben auch im Hinblick auf die Fakultätsentwicklungspläne den Startschuss zu geben. Und wir hatten ein HEP-Forum organisiert, das war ein hochschulöffentliches Format zur Präsentation der Zwischenergebnisse und eben auch zur Diskussion dann der Umsetzung dieser Teilstrategien. Auch online haben wir ein paar Formate angeboten, um die Mitarbeitenden und Studierenden zu informieren über eine Confluence-Seite, in der wir immer wieder informiert haben über den aktuellen Arbeitsstand, aber auch Hintergrund, Struktur und Prozess. Schauen wir mal rein wie das dann äh, schlussendlich aussah. Ja, ich habe äh, nicht zu viel oder zu wenig versprochen, als ich gesagt habe, dass wir natürlich nicht in die einzelnen Maßnahmen und Ziele einsteigen können äh, zum Bereich Digitalisierungsstrategie. Uns ging es ja tatsächlich darum, digital total diese, diese Vernetzung, Verzahnung und Verknüpfung äh, herzustellen. Schlussendlich ähm, war die Struktur eines jeden dieser Kapitels ähm, zusammengefasst in einer Ziele- und Maßnahmen-Tabelle zimt ähm, unsere interne Abkürzung war zur Weihnachtszeit auch, äh, auch immer sehr nett ähm, und äh, oberstes Ziel dabei war eben, ähm, doch ein bisschen einen größeren Konkretheitsgrad auch herzustellen. Also auf der einen Seite ähm, hatten wir strategische Ziele, konkrete Ziele und Maßnahmen, äh, also diese Ebenen. Und ja, wenn Sie durch den HEP durchgehen, werden Sie da ganz viel finden, wo Sie sagen, na, ist das jetzt eine Maßnahme, klingt eher wie ein Ziel. Also das ist immer nicht ganz so einfach mit diesen mit diesen Ebenen. Ähm, wir haben dann auf der anderen Seite eben diese Struktur gehabt, wo wir alle fünf Handlungsfelder abgebildet haben, Lehre, Forschung, Transfer. Auf der nächsten Folie ist dann Ressourcen und Prozesse und Organisation und Steuerung. Und wir haben alle gebeten, das haben die selbst gemacht, zu bewerten, hat dieses Ziel eine Verbindung, zahlt das ein, gibt es eine Verknüpfung zu unseren, zu unseren Dingen, zu diesen fünf genannten Digitalisierung, Internationalisierung, Nachhaltigkeit, Gleichstellung und eShip. Das ist die zweite Variante. Das durfte nicht Scorecard heißen, weil Scorecard ist Managementsprech und das mögen dann auch bestimmte Disziplinen nicht. Und es ist auch keine, wir haben jetzt da nicht überall eine, eine harte Indikatorik dahinter gelegt, ähm, und ähm, es geht auch eher darum, dass das auch ein Instrument ist, ja, also der, wie soll ich sagen, Selbstverpflichtung und wenn eine Fakultät oder ein Handlungsbereich da dementsprechend auch in eine Indikatorik und eine Messbarmachung gehen möchte, dürfen Sie das sehr gerne, aber es war eben nicht, auch das haben wir gehört von Herrn Jansen, eine, eine, eine Chef- oder Chefin-Verordnung, das müsst ihr so tun, das wäre ja allen direkt gleich wieder um die Ohren geflogen, also das, das macht dann auch einfach gar keinen Sinn. Ähm, wir haben uns da einzelne Punkte rausgegriffen, um mal kurz zu zeigen, wie das dann tatsächlich auch einigermaßen funktioniert hat. Das nicht ganz einfache Thema der Verzahnung ähm, oder der Digitalisierung auch bestimmter sagen wir mal, Kern- und Unterstützungsprozesse. Also die Digitalisierung hat sich das natürlich vorgenommen, ja? attraktiver und effizienter werden. Das spiegelt sich auch wieder im Bereich des Kanzlers, Ressourcen und Prozesse. Interessanterweise gab es dann auch zwischen Querschnittsthemen Verbindungen, die uns gar nicht immer so ganz klar waren. Da tauchte dann plötzlich bei, hat Nachhaltigkeit mit Digitalisierung gesprochen und Green IT tauchte dann auf. Und auch eine Fakultät hat da drin stehen, jawohl, sie beteiligt sich an der Digitalisierung bestimmter Verwaltungsprozesse, was bei uns ja bedeutet, dass man auf Sonderlocken verzichten muss, weil es immer mit Standardisierung und Formalisierung in gewisser Form einhergeht. Das fanden wir dann schon sehr spannend, dass, sie, dass die sich das auch getraut haben und das teilweise so drinsteht. Damit kommen wir zum letzten Punkt und eigentlich die Frage, wie geht es jetzt denn damit weiter? Auch wenn ich gesagt habe, dass da schon viel Umsetzung passiert ist, und das ist auch so, bleibt natürlich trotzdem erstmal noch einiges zu tun. Ja, ein paar offene Punkte, die sich einfach aus diesem Prozess heraus und aus dieser Organisation des Prozesses heraus ergeben haben. Einmal ähm, das Thema. Wer übernimmt Verantwortung für die verschiedenen Maßnahmen, also gerade dadurch, dass es ein sehr partizipativer, verzahnter Prozess ist, steht bei vielen Maßnahmen schon die Frage, ist da jetzt Hochschulleitung zuständig, ist da Querschnittsthemenverantwortliche zuständig? Wir haben versucht sozusagen, das in einem internen Prozess schon auch zu definieren, aber man muss sich das dann quasi für jede Maßnahme einmal überlegen, ähm, ja, wer da den Hut auf hat. Dementsprechend auch natürlich die Frage nach dem, nach, dem, nach dem Monitoring, wie halten wir das denn tatsächlich nach? Ähm, wir versuchen das über so eine Ampelsystematik, es wird Zwischenberichte geben, ähm, auch eher, eher intern. Ähm, wir sind aber eben auch noch relativ weit davon entfernt, das tatsächlich dann auch in irgendeiner Form, in eine Art Scorecard zu übersetzen. Es ist sehr stark auf der Ebene des Maßnahmencontrollings, also tun wir die Dinge, die wir uns vorgenommen haben. Und letzter Punkt, weil wir natürlich nicht wollen, dass der Prozess der Hochschulentwicklung mit Veröffentlichung des Dokuments beendet ist, die Frage, wie wir hier kontinuierliche Möglichkeiten schaffen, sich auszutauschen. Dazu haben wir schon erste Ideen, also beispielsweise ein HEP-Forum 2.0 zu schaffen, da Zwischenergebnisse zu präsentieren über die Ampelsystematik beispielsweise, aber auch das ist etwas... Was so natürlich ein bisschen Gefahr läuft nach so einem großen strategischen Prozess, dass alle sagen, ah ja, jetzt sind wir fertig und das sind wir eben gerade nicht, sondern jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Genau. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass Sie äh, diesen Prozess und die Bearbeitung des Ganzen mit uns teilen. Ich denke, das ist wahnsinnig wertvoll für Menschen, die gerade in ähnlichen Prozessen stecken. Sie haben jetzt die Möglichkeit, auch noch Fragen loszuwerden. Ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie die mit uns hier teilen. Ähm, ich würde tatsächlich eine Frage gern schon mal vorweg schicken und in der Zeit kommen bestimmt ja auch noch ein paar andere Fragen an. Ich freue mich sehr dass Sie immer auch auf unsere Podiumsdiskussion rekurriert haben, die wir heute Mittag hatten. Für die, die nicht dabei waren, die wird ab morgen auch hier in der Mediathek nachzuschauen sein. Und ich möchte da gerne noch mal was aufgreifen. Wir hatten auch eine Studentin auf dem Podium, die sich mehr Beteiligung gewünscht hat. Sie hatten die Beteiligung hier auch als Thema. Wie waren denn die Studierenden da mit dem Boot? Die Studierenden waren einmal in unseren Arbeitsgruppen im Boot, also einmal im Lenkungskreis, also diesem übergreifenden Gremium, das sich mit dem Gesamtprozess und mit den übergreifenden Strategien auseinandergesetzt hat, war die Studierendenvertretung ähm, dabei, also zwei, ähm, zwei Studierende waren in den Sitzungen beteiligt, durften eben dadurch eben auch natürlich ihre eigenen Ideen einbringen und im Prinzip das Dokument mit verabschieden, bevor es dann in die nächsten Gremiengänge weitergegangen ist und es gab auch AGs und Beisp das Beispiel im Beispiel Digitalisierung zeigt sich das ganz gut, gab es auch zwei Studierende, die in der Arbeitsgruppe, die insgesamt aus acht, neun Leuten bestand, auch ja, sich beteiligt haben und mitgearbeitet haben. Vielleicht noch ergänzend, auch gerade in dem Querschnittsthema Nachhaltigkeit war auch eine große Anzahl von Studierenden beteiligt in den, in den Arbeitsgruppen und das ist die einzige, das einzige Querschnittsthema Handlungsfeld, das tatsächlich noch eine sechste Perspektive eingebaut hat. Also Wir haben überall fünf Perspektiven, diese Lehre, Forschung, Transfer, Ressourcenprozesse, Organisation und Steuerung und im Bereich Nachhaltigkeit gibt es eine Perspektive studentisches Engagement, das tatsächlich auch selbst von Studierenden quasi befüllt wird, wie sie quasi oder wurde, wie sie selber sich vorbereitet vorstellen, sich in diesem Themenfeld einzubringen. Also im Großen und Ganzen denke ich, das war es das dann. Mhm. Ich würde Sie auch noch mal ermuntern wollen, vielleicht teilen Sie mit uns ja auch mal ähnliche Erfahrungen oder wo Sie sagen, da haben Sie vielleicht einen Fehler gemacht und möchten das hier nochmal in der Community teilen. Und die Frage gebe ich jetzt auch direkt noch mal hier an Sie beide. Das ist ja für uns immer wertvoll, auch zu lernen. So macht man es nicht. Was ist denn vielleicht da erwähnenswert? Ja, also ich glaube, was, was tatsächlich ähm, immer so, eine, so ein Balanceakt ist, ist äh, in, dieser, in dieser Aussteuerung dieses, dieses Prozesses zwischen ähm, also Fristen setzen, Deadlines setzen, nachgehen, quengeln äh, und die nächsten Schritte gehen und, ähm, und sozusagen die, die die die Zeit lassen und die die Freit die Freiheiten lassen äh, in der Zeit zu entwickeln was wir uns glaube ich mehr wünschen würden was ich mir mehr wünschen würde wäre vielleicht auch tatsächlich noch mal eine stärkere Verzahnung äh, mit den Fakultätsentwicklungsplänen im Rahmen des Prozesses also wir haben diese diese zentrale so ein laufender Austausch im Rahmen der Fakultätsentwicklungspläne, das ist schwierig, aber das ist auch selbst gewählt durch die Fakultäten. Wir bieten das an, aber es wird nicht immer in dem Ausmaß nachgefragt. Das wäre was, was, wenn wir da mehr Kapazität hätten in der Prozesssteuerung, was wir vielleicht gerne ein bisschen mehr machen würden noch. Jetzt kommt eine Frage von Nicola Würfel. Ist der HEP schon veröffentlicht und ist der irgendwo einsehbar? Ein sehr spannender Prozess. <lacht> äh, ja und ja, ähm, nämlich, äh, also genau, da ist das, äh, aber das ist immer so gefährlich. Wir haben immer so oft über dieses Dokument gesprochen und es ist wirklich so, dass man irgendwann mal das Gefühl hat, man hat, man sitzt, man ist gar nicht mehr in der Strategieentwicklung, sondern auf Redaktionssitzungen. Da muss man schon aufpassen, darum geht es nicht, ja? sondern es geht schon um das, was da drin steht. Das ist einfach eine Auskristallisierung dieses Prozesses. Aber der ist veröffentlicht auf, auf der Webseite der Hochschule ähm, und, und auch im öffentlichen Bereich, also meines Wissens nicht nur im Intranet, sondern eben auch im Internet. Findet man schein, wahrscheinlich bei Ihnen auf der Website? Genau, ich Hochschule. glaube, man so es, findet ja. es unter Hochschulleitung gibt es gleich einen Button zum Hochschulentwicklungsplan. Ja. Alles klar. Eine Frage noch von Franziska Schubert: Für welchen Zeitraum gilt der HEP? Drei Jahre oder mehr? Das ist eine ganz hervorragende Frage. Wir haben irgendwann mal aufgehört, den HEP mit einer Laufzeit zu versehen. Der heißt auch nicht HEP 2030, sondern heißt 2023, weil da wurde er dann fertig. Also alles zwischen drei und zehn Jahren, würde ich jetzt mal sagen, wenn man da einen groben Indikator haben möchte uns hat aber tatsächlich auch, wir haben das am Anfang versucht darzustellen, haben uns die Entwicklungen in den letzten drei, vier Jahre einfach überrollt. Der letzte war nicht so alt, der war von 2018. Ab 2020 haben wir diskutiert, oh Gott, brauchen wir schon wieder einen? Und dann hieß es, der ist doch erst zwei Jahre her. Ähm, also wir haben eigentlich kein richtiges Verfallsdatum. Das ist extern bedingt, wann der nicht mehr aktuell ist, kann man fast so sagen inzwischen. Alles klar, vielen Dank. Ich glaube, das war es erstmal mit Fragen. Vielen Dank, dass Sie uns das hier geteilt haben, dass Sie Rede und Antwort gestanden haben. Äh, herzlichen Dank Sven Winterhalder und Franziska Hohl. Vielen schön, Dank, dass Sie danke, da schön. danke schön. Danke, tschüss.